einer Podiumsdiskussion, wobei wir hier kein Podium haben, sondern wir haben hier drei Städtische, damit man uns überall gut sehen kann. Wer schützt die Demokratie, wer schützt die Polizei? Mhm. Ich darf Ihnen die Teilnehmer kurz vorstellen. Das ist zu meiner Linken, Frau Stefanie Jansen, sie ist Bürgermeisterin für, für Soziales, Chancengleichheit. Und die zwei anderen Sachen habe ich vergessen, sagen Sie. Also Soziales Bildung, also gehören Schulen, Familie und Chancengleichheit. Familie und Chancengleichheit. Sozusagen der Farbe ihres Anzugs gehört gehören der gleichen Partei an wie auch der Namensgeber dieses Hauses. Also, ich war verraten, dass sie Sozialdemokraten sind. Und wir haben Peter Hüchser zu meiner Rechten. rein. Das Freigehen zur Diskussion und Sie haben dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ja, fangen wir mit Ihnen an. Oh, <lacht> ähm, die, wenn man die letzten Jahrzehnte überblickt, ist unsere Demokratie in den letzten 20, 30 Jahren größeren Gefährdungen ausgesetzt als vorher. Ja, erlebt haben, jetzt insbesondere durch die vielfältige Krisen, die wir haben, war eine sehr polarisierte Diskussion. Wenn man an die Corona-Pandemie denkt, wenn man jetzt an den Ukraine-Krieg denkt, an die Auswirkungen der Energiekrise, die wir haben, also das ist deutlich wahrnehmbar. Und diese Polarisierung führt auch immer eben zu einer der Demokratie. Ähm, wir erleben, ich kann ja nur von Kommunen sprechen, die ich ja tatsächlich beobachte, ähm, in unserer Bevölkerung auch immer noch, starke Ausgrenzung, äh, Ausgrenzungen im Bereich der Gesellschaft, in dem wir immer noch äh, Rassismus vorfinden, in dem wir immer noch Tierfeindlichkeit, Frauenfeindlichkeit vorfinden. Also diese Idee, wir sind eine Gesellschaft, in der alle Menschen geachtet und in ihrer Vielfältigkeit respektiert sind, und wir sind eine offene Gesellschaft, in der jeder Recht und Anerkennung erfährt, also ich meine, davon sind wir auch ein Heilwerk. Jetzt die Veranstaltung Sie auf Ihren Veranstaltungen, auf den hier ganze Veranstaltung veranstalten. Das ist sondern eingeladen Zeit! Wir da also, Sie das ist hier schadenloser Polizeipropaganda in der Büro. Lassen das lassen sehen? wir nicht zu. Nicht heute, nicht morgen, nicht, nicht irgendwann. Wir lassen das nicht zu. Wenn Sie das auch an. Das seit morgen 20. Nach einem Stichwort bei der Polizei. Mehrere hundert Wochen mit Polizeigewalt und Staatsgewalt. Hören mal zu. Wir möchten gerne diese Veranstaltung hören. Und nicht Wir möchten jetzt gerne diese Veranstaltung nicht führen. wollen. Was sollte dieser Schwachsinn hier wieder tun? Und daraufhin, dass alle Vereinten und Funktionen mit links umstrittenen Extremisten und Neonazis festgehalten wurden. Die Linksradikale und Rechtsradikale sind zum Gleichwert. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Polizei ein Spiel bei der extremen Tendenzen war und ist. Polizeigemeinschaft der autoritäre Zustimmung sei oh nur eine Reaktion an die antidemokratischen Bewegungen von rechts und links. So nur das Narrativ handeln des kapitalistischen Staates, seine Verwaltung keine zu Das ist die dass das Prinzip von Rechtsstaatlichkeit durch die Polizei ausgehebelt wird, zeigt sich am unverhältnismäßigen, unvorhersehbar aggressiven, eskalativen Verhalten, das gut wie immer konsequenzlos bleibt. Somit wird die Polizei ein Sammelbecken für Menschen mit Gewaltneigung, die gerne schlagen und prügeln. Denn zur Anklage kommt es nur in 2% der Fälle, von denen rund drei Viertel eingestellt werden, wegen der fehlenden Identifizierbarkeit von Täter. Außerdem müssen die Opfer mit Gegenanzeigen rechnen. Es sind de Polizeipropaganda ja. bueno, so, Das war ein Polizei ist von an Aktion, die die Ausweitung des speziell den neuen die Polizei zu Das die nicht was dass sie ihr wollt. Das haben ist wir gefühlt, wir haben das gerade, haben total ich meine, wir wir dass die Polizei für nicht Wir der Und in bei der Durchführung von der und Harlin Dena durch Polizeigewalt gestorben sind und viele weitere. Es ist kein Zufall, es gibt keine Einzelfälle, das liegt im System. Wir wollen jetzt den Opfern gedenken und für sie schweigen. Was? Ach, jetzt wird sie schweigen? Ja, ja, ja, schweigen, sie da verbreiten. Nee, wir machen jetzt mal keine Schweigeminuten. wir hören jetzt mal der Veranstaltung zu, ja. dass wir hier sind. Ja, und ich weiß, was wichtig ist. Machen Ich das. das. ist Ich Ich das. das nicht Ich habe unsere Demokratie gefährdet ist, und zwar nicht nur von Rechtsextremen, auch von Linksextremen. Alle diejenigen, die meinen, sie seien im Besitz der Wahrheit und seien eine Avantgarde, die es besser weiß als die Mehrheit der Gesellschaft, sind gefährdet, sind auf jeden Fall keine Demokratie.